Erster Erweiterungspunkt 13: Nominierung diverse Ausschüsse der SPÖ. Ich stelle jetzt am Anfang gleich den Antrag, dass wir die neuen Nominierungen nicht geheim, sondern durch Erhebung der Hand durchführen. Wer ist damit einverstanden? <lacht> Gegenstimmen? Das ist Enthaltungen? Danke, das ist sehr nett, weil hätten wir jetzt ein bisschen länger Und ich gehe jetzt einfach durch. Wir sehen im Prüfungsausschuss neu. Gemeindegarteim Wittmoser, ich stelle den Antrag der Nominierung der SPÖ zu beschließen. Wer ist damit einverstanden? <lacht> gegenstimmen? Enthaltungen? Danke. Für den so. äh, äh, äh, äh, Umwelt- und Sozialausschuss, die Lene <lacht> Max, ich stelle den Antrag, die neuen Nominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich mit gegenstimmen? Das Enthaltungen. Ich Danke einstimmig. Für den Wasserverband Söling-Lieboch. Gemeinde die Monika Post-Löbel. Wer, wer damit einverstanden ist, bitte ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke ist einstimmig. Und damit war es auch das mit dem Tagesordnungspunkt 13. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, den wir machen müssen. Das sind jetzt die Berichte aus den verschiedenen Verbänden. Der Wasserverband Tag Morgen. Äh, im, im, es gibt eigentlich nichts Neues aus dem Abfallwirtschaftsverband, weil dort ja, okay. wird im nächsten Jahr erst. Aber über die weitere Vorgehensweise bezüglich ja. der ASZ abgestimmt, wobei wir dann in der kleinen Region noch andere Gespräche führen. Ich habe jetzt alle bei der Hauptversammlung der Kleinregion, wo für mich die Lehrlingsmesse auch immer begründet wird, das Top-Projekt, ich werde noch versuchen, das so weit gedeihen zu lassen, dass es ein echtes Kleinregionsprojekt wird, wo alle quasi den gleichen Beitrag beitragen. Aber es war, glaube ich, ein sehr schöner Anfang. Ähm, ähm, ja. Und dann kann ich nur sagen, aus dem Abwasserverband Liebhochtal, dass wir im nächsten Jahr in der Sitzung, die wir jetzt vor kurzem gehabt haben, beschlossen haben, dass wir die Digitalisierung als eines der Hauptprojekte angehen werden im nächsten Jahr, Das heißt sämtliche... Die, das Liebhocher Kanalnetz ist eines der wenigen, das noch nicht digital komplett erfasst ist. Und das ist jetzt etwas, das äh, für das nächste Jahr durch den neuen Geschäftsführer angedacht ist und das wird dort unser größtes äh, Vorhaben sein im kommenden Jahr. Das war es damit in den, aus Punkt 14, aus dem Bericht aus den Verbänden. Wir kommen zu, also zu Punkt 15a im öffentlichen Teil und da geht es jetzt um die erste Fragebeantwortung. Da muss ich jetzt aufpassen, dass die Richtlinien ja. da hat es keine Frage gegeben. Das ist der Bericht des ja. Prüfungsausschusses ja. von der Feuerwehr. Da würde ich gerne sagen, dass es wirklich von unserer Feuerwehr bemerkt ist, wie viele eigene Sachen die macht Und dadurch auch der Gemeinde hilft Geld zu sparen, weil ja. wenn die Feuerwehr jetzt kein Geld hat, das so wir Autos dazuzahlen. Wir müssen Gemeinde weil so notwendig sind, der Stimmt, und da kann ich anmerken, es war ein lang Wunsch der Gemeinde, und das haben wir im Vorstand ja auch beschlossen, dass wir schauen, dass wir im Gemeindedienst wieder mehr Leute mit Feuerwehrenerfahrung bekommen, und es ist uns gelungen, dass wir sowohl ab 1.1. und ab 1.3., stimmt am ja, 1.5. Ja. und am 1.1., 2.1. und 1.5. zwei junge Männer, die in und wohnhaft sind, und beide für den Feuerwehrdienst ausgebildet sind, in den Gemeindedienst aufgenommen werden. Und das freut sich die Feuerwehr, da freuen uns wir, weil damit auch die Untertagseinsätze wieder sichergestellt sind, die ja immer das Problem sind. Mhm. Äh, Gut, das war jetzt die Feuerwehr. Wir haben ist die normale Prüfungsausschusssitzung, dass die Frage des Ankaufs der Regulatoren für den Kindergarten gegeben. Das ja. also ist die Verantwortung von der weiter. Aufgrund der sehr hohen Sommertemperaturen in den Räumlichkeiten in Spitzenzeiten 220 Grad, die war es notwendig, von der Fahrabteilung eingefordert, entsprechende Maßnahmen einzuweiten und den rein, so die nach, oben welchen, nach dem zu wischen. Nachdem die Anschaffung einer Klimalage erst 2020 geplant wird, ist, es notwendig, die Luxuskühlen und Ventilatoren anzukaufen. Nachdem bei der Firma Lux alle Ventilatoren ausverkauft waren, war es notwendig, bei der Firma Leiner einzukaufen. Da 2020 und alle Räumlichkeiten mit der Klima ausgestattet werden können, werden die angekauften Kühlen in, in den Bereich der die gebraucht werden. 27, Grad kann der aber wir wirklich gemeinde Maßnahmen verteilen und nur so wir, müssen, wir Ja? Da ja. müsste man aber dann nicht schauen, dass das vielleicht wirklich gleichzeitig mit einer Photovoltaik und die Koppel, weil es auch also sinnvoll ist, dass man Strom erzeugt und so heiß ist und damit kühlt, ja? Werden ja, wir schauen. Nein, haben wir noch was im Öffnett Nein. Ich habe das nicht vorgestellt. Nein. Ich habe das nicht <lacht> Und dann könnt ihr, wenn es ein Worm ist, auswählen, wir machen mit unserem Nico Hawaii. <lacht> wir werden deinen Vorschlag gerne weiterleiten. Ich zu bemerken, dass wir auf die ah. ja. Findest du das so ja. Du weißt ja auch mal, jung. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, Es ist zu lange. Okay. Und aufgrund das, des Klimawandels war es wahrscheinlich damals nicht so warm, wie ah. ja, Das <lacht> So, haben wir. Ja. Gibt es jetzt noch was im öffentlichen Teil? ist die Beantwortung. diese Sitzung von der Okay, das sind jetzt die Antworten. Ja, die Feuer Die Feuer löschen die Genau, in der Ja, aber das ist keiner das ist mit Essen war, ne? Ja. Essen war, genau. Ja. Das ist vor Ort geklärt worden. Es war keine Frage im Protokoll. das Ja, ich Wir checken also, ob damit sie krank werden, oder wie? Aus jetzt, wir machen keine Essensdiskussion. Da das heißt, beim Verschierten gibt es noch ein gutes Verschiertes. Ja. Habe ich das richtig ja. gelesen? Ja. ja. Ich bin weder Koch noch Experte. Das war das Damit darf ich den öffentlichen Teil und den Punkt A von 15 beenden und darf mich bei den Zusehern fürs Erscheinen bedanken. Ein schönes Weihnachtsfest wünschen und die Sitzung für